zu erwähnen, dass am Anfang sowieso mehr Menschen sich gerne impfen lassen würden, als wir überhaupt Impfstoff zur Verfügung haben, denn der Impfstoff wird regelmäßig in Tranchen geliefert, aber wir haben nicht von Anfang an genug Impfstoff für jeden, der sich gerne impfen lassen würde. Zum Zweiten gehe ich davon aus, dass einfach auch mit der Zeit das Vertrauen in der Bevölkerung steigt. Die Menschen werden sehen, dass die Impfung sicher ist dass viele Menschen sich gerne impfen lassen und das wird andere ähm, dann auch mitreißen. Äh, und zum Dritten, glaube ich, ist es wichtig, dass jeder einfach für sich selbst überlegt, äh, was möchte er, was hält er auch für richtig. Und ich kann für mich nur sagen, ich bin heilfroh, wenn all diese Einschränkungen vorbei sind, wenn wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können. Ich freue mich, wenn ich mich impfen lassen kann und noch mehr freue ich mich, wenn sich meine Eltern impfen lassen können und ich mir nicht mehr bei jedem Essen am Wochenende Sorgen machen muss bin ich ihnen eh nicht zu nahe gekommen, hat der Abstand eh gepasst, haben wir genug gelüftet und äh, habe ich äh, eh die Woche davor gut aufgepasst, dass ich mich nirgends angesteckt habe, um sie dann nicht in weiterer Folge anzustecken. Und insofern, die Impfung ist der Game Changer, die Impfung ist unsere Chance, diese Pandemie zu besiegen und wieder zur Normalität zurückzukehren. Und ich glaube, immer mehr Menschen werden die Impfung auch als das sehen.